Freunde, neues Video. Ich bin wieder in Neustadt, um mein neues Kajak zu probieren und auf der Ostsee zu testen. Ich habe leider nicht so viel Zeit heute, zweieinhalb Stunden ungefähr, und ich möchte ein paar Dorsche fangen. Also schnell auspacken und es geht los. De La ist Partner für der Kayak-Event, der Baltic Master. Und ähm, jeder Angler wird zwei Köder bekommen. Ein Schad, der Spitfaktor, 11 cm, 20 Gramm. Ein Slug, der Feuerwehr, wie ein Sandal. Mit heißer Farbe, also rosa, weiß hier und gelb. Ich werde diese Kelle und mein neues Kajak jetzt ausprobieren. Jetzt suchen wir die Fische. Ein Meter jetzt. Es ist noch nicht so tief. Mit Side-Imaging hier. Down-Imaging hier. Und nochmal so nah hier. Mit auto -Chart. Ich mache meine Mappe hier. Ja. Hier ist der Fisch darunter. Einfach zu sehen. Kurde 13 Meter. Mach keinen Punkt hier von meinem GPS. Ja und direkt eins sieht nicht schlecht aus. Oh, ab. Schade. Das war ein guter Fisch. Faktor Orange Farbe. Yeah, Bringt ich. Also der Spielfaktor lockt super, das ist keine Frage. Jetzt versuche ich mit der Feueridel in dieser Farbe. Mal sehen, bin gespannt. Haben noch nie getestet. Erster Wurf. Erster Wurf mit dem <lacht> Feierel. In dieser Farbe. Ein Prototyp für die Aussee. Und ich glaube es läuft gut. <lacht> Ah. Das ist auch ein guter Fisch. Funktioniert, oder? Erster Wurf. So Leute, es war ganz kurz, zwei Stunden mit dem Wasser, aber war gut. Fast kein Wind, kein Regen, fast ein bisschen Sonne. Und ja, ich weiß nicht, 7-8 Stück, aber nur drei gute Fisch, also über 50. War okay. Kein riesiger, aber drei für die Pfanne. Und mein Kajak ist ja voll super. Es ist total anders mit einem, zwei. und ja, ich freue mich für das nächste Mal und es wird in Holland sein für das Kajak-Turnier, mal sehen, aber ich wünsche euch viel Erfolg und Petrieal, bis zum nächsten Mal, Bonne Pech, Tschüss!